Völlig normal, wenn ich vor dir stehe. Doch in mir brennt ein Feuerwehr, nur weil ich dich seh, ich könnte nicht selber treten, weil ich das so nicht. Tausend Hummeln in mir. Mein Herz möchte reden, doch ich bleibe still, weil ich mich nicht verraten will. Wieder stehe ich zittern vor dir, wieder ist dieses Fieber in mir. Ich werde schweigen, doch mein Herz klopft laut. Kannst du es hören? Hast du mich durchschaut? Wieder ist dieses Biber in mir. Ich werde schweigen, doch mein Herz klopft laut. Kannst du es hören, hast du mich durchschaut? Tausend Wattebäuschen streichen mein Gesicht. In mir ist die Hölle los, doch du ahnst es. Mich nicht verraten will. Wieder mal, wieder mal verfalle ich dir. Wieder sind tausend tummeln in mir. Mein Herz möchte reden, doch ich bleibe still, weil ich mich nicht verraten will. Wieder stehe ich zitternd vor dir.